Hallo zum Thema Google Ads, heute geht es um die Google Ads Suche, genauer gesagt um die Optionen der Keywords, wie du diese nutzen kannst und eben auch Geld sparen kannst und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran, gleich nach dem Intro geht es weiter. Schauen wir uns mal an, welche Keyword-Optionen es überhaupt gibt. Das ist zum einen weitgehend passend. Das ist sehr ungenau als Suchbegriff definiert. Du fügst also ein Keyword hinzu und machst keine spezielle Option dazu. Dann ist es eben weitgehend passend. Die nächste Möglichkeit ist zum Beispiel eine passende Wortgruppe zu nehmen, das heißt wenn du jetzt zwei Keywords hast, die da reinpassen und direkt zum Beispiel Olivenöl kaufen, dann kannst du das hier in Anführungs- und Schlusszeichen setzen und damit hast du dann die Möglichkeit, dass vorher und nachher noch etwas ergänzt werden kann und die Keywords in dem Sinne nicht getauscht werden können. Allerdings habe ich schon festgestellt, dass Google das nicht, ja, ich sage mal, so konsequent durchsetzt mittlerweile. Also früher war das mal so, heute ist, muss es nicht mehr so sein, dass zum Beispiel auch naheliegende Ausnahmen trotzdem angezeigt werden, da musst du dann mit sogenannten negativen Keywords wieder arbeiten, aber da komme ich dann später noch dazu. Dann gibt es noch die genau passende Wortgruppe, äh, beziehungsweise die genau passend. Keyword-Option. Nur das darf geschrieben sein. Höchstens die Groß- und Kleinschreibung wird noch berücksichtigt und mittlerweile auch die nahe verwandte Schreibweise oder Falschschreibweise ist auch drin. Und dann gibt es noch zum Schluss eine weitgehend, passende Option, äh, eine weitgehend passende Option, nämlich den Modifizierer Plus. Das heißt, wenn du da vor das Keyword ein Plus setzt, muss mindestens dieser Suchbegriff in der Suche enthalten sein. Und auch hier wird wieder mit Groß- und Kleinschreibung entsprechend ausgespielt und eben auch nahe verwandte Schreibweise und auch die falsche Schreibweise teilweise, wenn du das nicht willst, musst du das ausschließen. das zeige ich dir aber gleich. Wenn wir jetzt mal ein Beispiel machen mit Staubsauger, du hast also ein Keyword, was du hinzufügst, Staubsauger, weil du Staubsauger zum Beispiel äh, ein Portal anbietest, ein Vergleichsportal dann löst das Schaltungen aus von deinen Anzeigen zum Thema Staubsauger kaufen, Staubsauger reinigen, Staubsauger test, Staubsauger preislisten und auch zum Beispiel Staubsauger gebraucht. Das ist auch so gängig, was dann funktioniert. Und hier hast du eben auch dann die Möglichkeit, ich sage mal, Geld zu verlieren, weil. Hier eben vielleicht nicht das drauf ist, was du gerne haben möchtest in deinen Keywords und deswegen die Option weitgehend passend wirklich nur dann nutzen, wenn du gar keine Ahnung hast, wie die Leute danach suchen. Wenn wir das Ganze jetzt so reinpacken und sagen, okay, wir nehmen jetzt eine passende Wortgruppe und da muss mindestens stehen Socken kaufen, dann wird natürlich ausgespielt deine Anzeige, wenn jemand nach Socken kaufen sucht oder ich möchte neue Socken kaufen. Da ist jetzt auf der linken Seite etwas hinzugefügt und auf der rechten Seite nicht. Aber das Keyword steht genauso drin. Natürlich auch, wenn es mit KK geschrieben wird, weil nahe verwandte Fehlschreibweise oder Schreibweise hier zum Tragen kommt. Und wenn ich Socken kaufe, worauf muss ich achten? Auch hier kaufen, kaufe, das ist so Einzahl, Mehrzahl, äh, wird auch berücksichtigt, dass dann eben entsprechend eine Anzeige ausgespielt wird. Hier jetzt bitte mit Vorsicht genießen, weil es kann durchaus möglich sein, dass Google bei passender Wortgruppe jetzt dieses Keyword trotzdem ausspielt, wo gibt es neue Socken zu kaufen, weil es hat mit dem Keyword Socken kaufen zu tun obwohl es eigentlich da noch ein Zu dazwischen hat und deswegen mit Vorsicht genießen. Aber normal ist es so, dass wenn ich neue Socken im Supermarkt kaufe, wenn ich da noch etwas hinzufüge, dann wird in der Regel, wenn ich die Wörter auseinandernehme, die Anzeige nicht geschaltet. Ebenso würde roten Socken zu mir passen, wenn ich sie kaufe. Wäre auch wieder eine Option, deswegen nehme ich sie hier. Ich habe noch nicht 100% herausgefunden, ob das auch wirklich so ist, aber Google hat schon angekündigt, dass sie hier Änderungen vollziehen. Wenn ich jetzt aber sage, nee, ich habe eigentlich nur ein Portal mit Staubsauger, für die ich Tests anbiete oder auch selber teste und dieses Portal bekannt machen möchte, dann nehme ich zum Beispiel Staubsauger Test. Und dann wird die Anzeige ausgelöst, wenn ich Staubsauger Test. Staubsauger Z, also sprich ein bisschen falsch schreibe, hier auch Stausbauger, kann ja sein, dass man mal einen Verdreher hat und dann auch noch Z, dann wird das auch hinzugefügt bzw. löst auch eine Schaltung aus. Wenn du das jetzt nicht möchtest, musst du das als negatives Keyword hinzufügen. Löst aber zum Beispiel keine Schaltung aus, wenn hier jetzt etwas hinzugefügt wird. Aber auch hier es könnte durchaus möglich sein, dass Google in Zukunft Anpassungen macht. Und dann sagt, ja, also eigentlich ist ja K-Tipp bei uns in der Schweiz, ist das ein bekanntes Konsumentenmagazin und äh, da sollte ja doch eigentlich auch äh, die Anzeige ausgespielt werden. Hingegen hier wird sie wahrscheinlich nicht ausgespielt mit gutem Test. Vielleicht noch höchstens mit gutem Testergebnis, eventuell, aber wie gesagt, nicht als bare Münze nehmen. Wenn wir jetzt zurückgehen zu den Socken und sagen, okay, ich möchte, dass mindestens Socken und Kaufen irgendwo in der Suchanfrage enthalten ist, dann kommt es natürlich zum Tragen, dass ich möchte neue Socken kaufen. Dann selbstverständlich auch, wenn es äh, drinsteht mit Socken kaufen, auch wieder falsche Schreibweise, nachher verwandte falsche Schreibweise. Dann worauf muss ich beim Socken kaufen achten? Selbstverständlich äh, wird hier auch die Schaltung ausgelöst, hingegen nicht, wenn ein Wort fehlt. Und das hat Google immer noch äh, in der Anwendung. Das heißt, diese beiden Keywords müssen hier immer vorhanden sein. Wenn also eins fehlt, wird die Schaltung der Anzeige nicht ausgefüllt bzw. ausgespielt. Wenn neue Socken kaputt sind, was kann ich tun? Natürlich neue Socken kaufen, ne? dann sucht man nach Socken kaufen. Geschenk für meine Frau kaufen, dann wird natürlich die Anzeige nicht ausgespielt, weil hier Socken fehlt. Auch wenn vielleicht Socken kaufen für eine Frau nicht unbedingt das schönste Geschenk ist. Wenn ich jetzt mit Negativ Keywords arbeite, das heißt, ich setze da ein Minus vor das Keyword, das ich definitiv nicht in der Suchanfrage drin haben möchte, dann mache ich hier zum Beispiel jetzt in dem Beispiel Minus Test, dann wird die Schaltung ausgelöst, wo gibt es günstige Staubsauger zu kaufen, weil das Wort Staubsauger ist drin, welchen Staubsauger sind geeignet für Allergiker, hingegen löst es keine Anzeigenschaltung aus, wenn da steht Tests, oder eben auch test jetzt ist es so bei negativ keywords kann es durchaus möglich sein dass ich einzelne keywords so noch hinzufügen muss nämlich auch ich teste also da muss ich dann minus test minus tests und minus teste hinzufügen was ich dir auch äh, entsprechend empfehle das zeige ich dir jetzt anhand des beispiels von olivenöl hier stellt es natürlich die Anzeige aus, wenn es geht um Olivenöl. Also ich suche Olivenöl, günstiges Olivenöl. Dann suche günstiges Olivenöl mit F und klein geschrieben, Dann auch, wo gibt es günstige Olivenöle. Und jetzt sage ich, okay, also eigentlich möchte ich ja die Leute, die Olivenöle kaufen wollen. Also mache ich da noch ein Plus kaufen davor. Jetzt löst die Schaltung aus, wenn Olivenöl kaufen... Olivenöl günstig kaufen, Olivenöle günstig kaufen. Und jetzt sage ich ja halt, Moment, äh, mein Liter kostet eigentlich so 30, 40, 50 Euro. Das ist eigentlich nicht günstig. Also gehe ich hin und sage, okay, ich möchte kein Keyword oder beziehungsweise keine Anzeigenschaltung, wenn hier steht günstig. Und dann kommt das wieder zum Tragen, dass dann eben nur Olivenöl kaufen hinzugefügt wird bzw. eine Schaltung ausgelöst wird, wenn das entsprechende Wort drin ist. Und wenn jetzt jemand nach äh, günstigem Olivenöl sucht oder günstiges Olivenöl kaufen, dann wird die Anzeige entsprechend nicht ausgespielt. Und jetzt zum Thema der auszuschließenden Keywords. Die kannst du nämlich einzeln oder auch als Liste in deinem Konto drin verwalten. Das zeige ich dir dann auch in den Praxis. Videos, wo du das ganze nochmals live siehst im entsprechenden Google Ads Konto. Und zwar mit dem Thema der roten Socken. Du kannst das Keyword komplett ausschließen rote Socken kaufen, indem du die Eckklammern nimmst und dann wenn jemand genau nach rote Socken kaufen sucht, wird das entsprechend nicht ausgeliefert beziehungsweise das Keyword wird schon ausgeliefert, aber deine Anzeige nicht, weil es entspricht ja diesem kompletten Suchbegriff. Hier ist es bei der Wortgruppe, wenn jetzt da zum Beispiel steht, ich möchte neue Socken kaufen, dann wird diese Anzeige nicht ausgespielt von dir, weil neue Socken kaufen in diesen Anführungs- und Schlusszeichen drin ist, also sprich, in der Wortgruppe drin und jetzt kommt eben, wenn du sagst, okay, ich habe rot, rote, rötlich, kaufen, günstig, günstiger, billig, billiger, billigste, billigsten, äh, wenn du das nicht haben möchtest, dann musst du die einzelnen Keywords hinzufügen, was ich dir grundsätzlich auch empfehle. Dadurch, dass natürlich Google immer wieder Anpassungen macht, sind meine Informationen jetzt gerade äh, schon aktuell, aber zum Erstellen dieser Videos sind sie eben gerade aktuell, kann aber durchaus möglich sein, dass sie da wieder Änderungen erfahren. Deswegen ist es auch wichtig, dass du hier bei mir immer angemeldet bleibst, weil dann bekommst du natürlich immer die neuesten Informationen rund ums Thema Google Ads. Und jetzt dann zum Abschluss der Theorie noch ein klitzekleines Video, ganz kurz, wo ich das Thema Remarketing erkläre, weil Remarketing natürlich für dich auch ein sogenannter Umsatzturbo sein kann.